Auf meiner Internetseite habe ich eine Umfrage durchgeführt. Hätten Sie lieber einen Partner, der Sie kennt, oder einen, der Sie kennenlernen will? Bevor Sie weiterlesen, überlegen Sie sich, was Sie geantwortet hätten. Wenn Sie sich auch für die zweite Alternative entschieden haben, dann haben Sie geantwortet wie fast alle Teilnehmer. Was sich Menschen in einer Beziehung hauptsächlich wünschen, ist nicht ein Wissen beim Partner, er kennt mich, sondern ein Interesse beim Partner, will mich besser kennen. Der Satz, ich kenne dich, kann zwar auch in einem positiven Ton ausgesprochen werden, aber in der Regel ist er eher als abfällige oder zumindest kritische Bemerkung gedacht. Ich will dich kennenlernen dagegen beinhaltet die Bereitschaft, sich um den Partner zu bemühen und ist deshalb immer positiv. Es ist das Gefühl vom Partner wahrgenommen zu werden, der jedem gut tut. Tatsächlich kann man einen Menschen nie ganz verstehen, denn jeder Mensch verändert sich ständig. Deshalb kann die Frage, wer bist du, nie als gelöst zur Seite gelegt werden. Tja, tut man es doch, weil man keine Lust hat, sich weiter zu bemühen, auf die Suche nach dem anderen zu gehen, oder auch weil man glaubt, die Frage endgültig beantwortet zu haben, dann kann es leicht passieren, dass sich der Partner gemeinsam mit der Frage abgelegt fühlt. Die Voraussetzung für eine lebendige, lebenslange Beziehung ist deshalb das Bestreben, den Partner immer weiter neu kennenzulernen, ohne jedoch den Anspruch zu entwickeln, es je schaffen zu können.